Jo Leute, was geht? Hier ist wieder EMPIIO, hey. e der Boss, hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Backup Blog, kennst du das doch. Heute wieder ein neues Gameplay am Start. Füge deine Mutter hart. Und bin dabei gar nicht zart. Und ja, heute ein neues Video, wie gesagt. Und auf jeden Fall wieder mein kleines Gast-Gameplay. Also nichts vom Boss persönlich, sondern mehr so von einem anderen Typen. Aber ist auf jeden Fall auch bosshaft. Zwar ist nicht ganz so bosshaft wie mein Kollege Daquan, aber da kommen die nächsten Gameplays dann wieder von ihm quasi gesponsert, meine Freunde. Aber darum soll es auch heute wieder nicht gehen, sondern heute mal wieder ein kleines Real-Talk-Video, meine Freunde. Ja, Ein bisschen ernsteres, ein bisschen der Boss quasi aus seinem Herzen. Ähm, und im letzten Video ja, habe ich ein bisschen so über Frauen und sowas gesprochen oder Mädchen, keine Ahnung. Und da dachte ich mir so, nee, da kann ich nicht so den Boss raushängen lassen. Da muss ich eigentlich mal so meine wahren Gefühle euch offenbaren, meine Freunde. Beziehungsweise was halt da wirklich wichtig ist. Und so habe ich natürlich im Video gesagt, so ja, so das Aussehen ist wichtig, so der Arsch und keine Ahnung. Das sind so die wichtigen Faktoren, aber freut ihr euch mhm. selber. Das ist eigentlich komplett ähm, uninteressant oder unwichtig, so das Körperliche. Weil jeder weiß, bei der wahren Liebe, meine Freunde, da kommt es auf die inneren Werte an, meine Freunde. Ja? Also sowas wie Charakter und sowas, sowas ist halt da wirklich schon wichtiger. Und ich wollte halt, dass ihr auch wirklich so mein wahres Ich ähm, in der Sache seht. Und nicht, dass ihr so denkt, dass ich so ein Typ bin, der so nur so mit ähm, hübschen Girls am abhängen ist und auch nur so hübsche Girls ballern? Nein, natürlich nicht. Ich achte natürlich nur auf die inneren Werte, also ich sag mal so, bei mir ein bisschen Aussehen muss schon da sein, bei mir ist halt so die Waage, ähm, sage ich mal, 90% Charakter und so 10% Aussehen, was ich finde schon ein bisschen zu viel ist eigentlich schon fast, weil eigentlich sollte das Aussehen ja wirklich egal sein, weil die Menschen sind ja alles quasi Seelen, und wenn so eine andere Seele quasi so ähm, zueinander passt, dann ist es ja egal, wie die aussieht, weil die Seele hat ja quasi kein Aussehen, meine Freunde, ja. Ich hoffe, ihr könnt da meinen Gedankengang so ein bisschen verstehen. Und deswegen wollte ich da mal so ein bisschen, ja, mein wahres Ich quasi an die Oberfläche lassen, wie ein Fisch, der an die Oberfläche schwimmt, meine Freunde. Kleiner Fieser hier vom Boss. Und ja, wollte ich auf jeden Fall auch mal eure Meinung dazu hören, weil viele meinten ja unter dem letzten Video so, ja, Boss, hast du recht. Aber ich hoffe mal, dass ihr das auch mehr so, ähm, ja, nicht ganz ernst gemeint habt, weil... Ich finde es zurzeit in unserer heutigen Gesellschaft schon fast ein bisschen schade, wie alle mehr so aufs Aussehen fixiert sind und Menschen wegen ihrem Aussehen beleidigt werden oder... Ich... Ich... <lacht> ich weiß nicht. Das macht mich auch mental so ein bisschen fertig. Also ich bin jetzt keiner, der hier irgendwie gemobbt wird oder so, weil er irgendwie scheiße aussieht. Tue ich natürlich nicht. Jeder weiß, ich bin der Boss und dass ich wie der boss aussehe. Aber das steht mal außer Frage. Aber so die anderen Menschen und das verletzt auch mich immer so ein bisschen, wenn ich so sehe, wie jemand beleidigt wird oder so also runtergemacht wird, weil... Viele kennen das ja so, vor allem wenn die Eltern oder sowas, am Anfang nicht so viel Geld haben und sowas, man selber noch nicht Geld machen kann, und man zum Beispiel billigere Kleidung hat und deswegen gemobbt wird, sowas finde ich halt einfach ja ehrenlos, würde ich schon fast sagen. Weil dafür kann man ja persönlich auch gar nichts. Und das macht mich halt wirklich immer ein bisschen traurig und ich setze mich auch für solche Menschen ein, das möchte ich euch mal an euch weiterbringen. Dass ihr euch auch wirklich für solche Menschen, die halt beleidigt werden, so zum Beispiel, keine Ahnung, solche unmenschlichen Wörter, wie zum Beispiel du Opfer oder du Johannes, also was Verabscheucher, sowas zu sagen, um, dass ich euch für solche Menschen einsetze, weil, wenn ich da wirklich dran denke, also ich, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin schon den Tränen wirklich schon ein bisschen nahe, weil, ja, wie gesagt, es belastet mich halt wirklich so unser heutiges Umfeld und die Menschheit und sowas, weil ich bin wirklich ein sehr nachdenklicher Mensch, das denkt man jetzt vielleicht von den Videos nicht, aber ist wirklich so, meine Freunde, und ich hoffe mal, dass da so der ein oder andere, ähm, Zacharias oder wie nennt man diesen Typen, diesen griechischen Dichter oder so... ...den habe ich schon mal in einem Video falsch ausgesprochen, den Typen auf jeden Fall. Aristoteles, genau der. So bin ich ungefähr und ich hoffe mal, dass der ein oder andere Aristoteles unter euch ähm, auch hier am Start ist... ...und das auch mal so seine of äh, Gefühle mir offenbart und wie er zu der Stache steht. Also, um es noch mal zu verdeutlichen, meine Freunde, wenn ihr eure Frau fürs Leben sucht, ja... Und so Sex vor der Ehe und sowas ist sowieso nicht korrekt, ähm, würde ich sagen. Dann achtet wirklich auf die inneren Werte. Lasst euch das ein ähm, bisschen so im Kopf einbrennen, dass das das Wichtige ist. Und ja, wer das jetzt geglaubt hat, ist Johannes. Und euer EMP-Doppel-I oder Boss ist the the Bitches. No homo. Scott!